Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Serie zum Kapitel Nummer 3 hier in äh, Südfrankreich in Haute-Belleron. Es ist eine Survival-Serie, wo wir eigentlich mit fast nichts angefangen haben. Gut, fast nichts ist ein bisschen unter übertrieben, ähm, wenn es euch interessiert, wie wir gestartet haben dann bitte doch einfach in, den, ähm, in meinem Kanal die ersten beiden Kapitel anschauen, eventuell auch den Prolog, ähm, da findet ihr dann auch gleich hier oben äh, rechts dann auch den Link dazu, wo ihr ähm, quasi das der Anfang der Serie ähm, natürlich auch verfolgen könnt oder äh, vor, noch, äh, nachholen könnt, damit ihr nicht ein bisschen wisst, wo war, woran wir sind. Wunderbar. So, äh, beim letzten Mal hat man gerade aufgehört gehabt und hat man gerade das Feld äh, 15 geendet gehabt gehabt mit ähm, mit Düngen. Das heißt, ähm, wir haben den Vertrag noch nicht abge, den Auftrag noch nicht abgeschlossen. Was ich jetzt äh, gerade nachholen wird. Also das sind nochmal mal 2.200, ähm, knapp 2.300 Euro, die wieder in die Positiven kommen. Jetzt, wenn wir gerade da oben sind, dann machen wir natürlich auch noch die 14 und ähm, ich würde mal sagen, ich mache einfach mal ein paar Düngeaufträge, bis es dunkel wird oder auch, ja, dann ähm, schauen wir dann weiter, wie es dann am nächsten Tag weitergeht, ja. We'll yeah. So, das war der Tag für heute, also äh, es wird dunkel jetzt, das heißt, ähm, wir können noch den Auftrag abschließen, das ist das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass es wirklich ähm, was Geld reinkommt, ähm, das sind jetzt 6.000 jetzt gewesen, das ist ein schöner Betrag und wir haben, das haben wir natürlich auch noch ein bisschen was ausgegeben für Dünger, aber wir haben, glaube ich, nicht mal die Hälfte gebraucht von dem für das Feld. Also von den 9000... Wir haben noch nicht die Hälfte, 6300, wie viel sind. Von den 6000, die dann haben wir nicht die Hälfte gebraucht für das 26er Feld. Das heißt also, es ist definitiv ein wenig Gewinn dabei. Viel ist es nicht, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Ähm, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Abschalten und so. Also die Erdbeeren kommen ganz toll. Die Tomaten kommen, die Tomaten kommen richtig gut. Das sieht gut aus. Ich glaube, ich werde mir dann morgen früh mal den Kercher noch kaufen. Und ein bisschen Licht hinstellen hier. Ja, damit wir wenigstens ja. So. Es ist nachts. Also wir gehen jetzt Abendessen. Und dann muss ich wohl in meinem Trecker schlafen. Ja, das heißt, hier muss ich hier in meinem Trecker schlafen, weil. Wir kein Haus haben, keine Schlafträger, das geht hier nicht. Und dann müssen wir dann vorspulen. Okay? Dann also sehen wir uns dann morgen früh wieder. So, und das war es dann auch schon wieder für heute. Heute war eine vor allem Timelapse hier zu sehen, weil es einfach äh, ja, ein langwieriger Prozess ist. Man muss äh, viel Arbeit leisten, um überhaupt irgendwie etwas hinzuzuverdienen. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich bin sehr froh darüber, über jeden, der einschaltet. Bitte lasst doch äh, euren Kommentar da, ob ich in Zukunft weniger Timelapse machen äh, soll oder halt einfach mehr, mehr Schnitte reinmachen. Ähm, wie ihr das gerne haben möchtet. Dann ganz herzlichen Dank nochmal und tschüss und au revoir.